Grundsätzlich sollten Sie wissen, dass ein Beamer ein optisches Wiedergabegerät ähnlich wie ein Monitor- oder LCD-Fernseher ist. Der Beamer hat nur statt einer Oberfläche wie beim Monitor eine Lampe, die ein Bild an eine andere Fläche, zum Beispiel eine Leinwand, ausstrahlt. Je höher dabei die Lichtsteige ist, umso besser kennt man das Bild, etwa bei einer Breite von 2 Metern. Die Lichtsteige wird in Anselumen angegeben. Gerade bei Gesellschaften ab 100 Personen oder mehr sollen auch die hinteren Reihen das Bild gut erkennen und im Fall einer Textpräsentation, etwa mit PowerPoint, von allen gelesen werden können. Je weiter man von der Leinwand, alternativ einer weißen Wand, ein Leintuch oder ähnliches weggeht, umso größer wird das Bild vom Beamer. Allerdings ändert sich die Ausgangslichtsteige vom Beamer nicht, dass sich dieses Licht auf eine immer größere Fläche verteilen muss. Also kommt bei einer Breite von 6 Metern weit weniger Licht an als bei 2 Metern Breite. Je höher nun die Ausgangsleistung ist, umso heller ist das Bild auch bei mehr Breite. Auch die Umgebungshelligkeit spielt eine Rolle. Im Haus kann der Raum bei Bedarf abgedunkelt werden. Im Freien kommt das Licht natürlich von allen Seiten direkte Sonneneinstrahlung auf die Leinwand reduziert das Beamerbild auf ein Minimum. Achten Sie deshalb auch im Freien auf eine Überdachung und bei Bedarf Seitenwände, damit das Bild gut erkennbar ist. Einige Beispiele zum Vergleich. Mit einem 2000 ANSI-Lumen-Beamer kann man eine Präsentation im Raum mit viertel bis halb heruntergelassenen Rohläden bis 30 Personen gut erkennen. Bei 50 Personen sollte der Raum vollständig abgedunkelt werden. Trotzdem kann es je nach Raumgestaltung sein, dass die hinteren Reihen den Text nur bedingt lesen können. Entweder, weil zwar das Bild ausreichend groß, aber hinten nur schwach zu erkennen ist, oder aber das Bild ist ausreichend hell, aber zu klein, um ordentlich lesen zu können. Verwenden Sie bei einer Textpräsentation mit Powerpoint oder PDF deshalb am besten eine große Schrift und vermeiden Sie lange Texte. Verteilen Sie diese lieber auf mehrere Seiten. Mit einem Beamer mit 3000 oder 4000 Anselumen können mehr Teilnehmer auch weiter hinten Bilder und Text gut erkennen. Hier können bei halbgeschlossenen Rollläden durchaus 50 oder mehr Personen problemlos lesen. Für 100 oder mehr Personen sollte der Raum dann komplett dunkel sein. Im Freien kann man das Bild zur Mittagszeit zwar erkennen, aber nur schwach. In den Abendstunden ist das kaum ein Problem.